Willkommen zurück zum Puma Mystery Dungeon. Die Wüstenregion steht heute an der Reihe. Oh, Moment, wir haben hier so eine Quest. Äh, bis 5, das passt. Etwas Besonderes, wahrscheinlich können wir dann mit Nidorino spielen. Das ist doch cool. By the way, habe ich mir jetzt auch den, das Sympathie... Ah, äh, Ich habe das Kraftanband von mir weggepackt und das packe ich jetzt das Sympathieband rein. Warum spielt ihr diese Musik? Ja, diese diese Schleife. Die gebe ich mir. Dann trage ich das jetzt. Gut. Diese. hey, dieser Ort sieht richtig geil aus, merke ich gerade Und, ähm. Ja, das ist das einzige, dann wir in dieser Folge wahrscheinlich machen werden. Oh, was passiert denn da? Die bringen sich gegenseitig um. Was ist denn da los? Mensch, sandern. So besessen nach Erkenntnis oder was? Oh Gott. Ich glaube, Sandan will uns umbringen. Hilfe! Ist ja nicht so, als wäre ich mit Typen Vorteil gegen Sandan. Aber wir werden sehen, Sandan. Wir werden sehen! Sogar einen Crit bekommen. Oh Gott. Du hast ja eine gute Verteidigung, mein Freund. Bam! Aber ah, ist down. So, dein Pfeil nehme ich mal mit, dein Eisenfall. Da kommt keines einfach. Da oben ist noch Geld oder so? Er nimmt mit. bam, Leon. knack Leon. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Tag. Und gehen jetzt äh, sterben. Danke. Du, du, du, du, du, du. Magneton Level 41. Nice. Okay, weiter geht's. E2, es geht bis 20, glaube ich. Bitte sagen, es geht bis 20 es müsste bis 20 gehen ähm umsehen nein, wo kann man denn Teaminfo? hier sieht man es nicht wo sieht man das denn? Einstellungen? Dungeon-Status ach so Pff, nee. nee, ich glaube es gibt bis 20 oder so ich habe jetzt nicht aufgeachtet, aber müsste bis 20 gehen BAM, weg mit dir ich habe gesehen, die Nordkette ist 20 und der Feuer-Ebene ist 25. Aber ich habe ja gesagt, ich mache erstmal die Flammen-Ebene, Feuer-Ebene, was immer das war. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auch wenn die Nordkette kürzer ist, die machen wir dann direkt danach, würde ich sagen. Nur damit du Bescheid wisst, dass ich nicht irgendwie doch was umgeändert habe man es doch so, wie es eigentlich vorher hatte. ist auch egal, ob jetzt fünf äh, Ebenen mehr oder nicht. das ist jetzt egal, ganz ehrlich. Musik ist echt chillig. das macht diesen Ort echt chillig mit so Musik. Dum, auch wenn ich da Erinnerungen zurückbekomme von einem Ort, an den ich mich ungern erinnern möchte. oh Gott, die bringen sich wieder um. Ah, Sandan ey, bringen doch nicht das andere Ninja-Turm um, ey. das hat auch Gefühle. Ganz ehrlich. Mein gut. Ach. Genau. Sonst noch was? Vielleicht ein Kaffee? Kuchen? Vielleicht mein ganzes Team? Wird Anführer sein? Oh Gott, das ist keine Intensität? Das ist eins der stärksten Attacken in diesem ganzen Spiel. Wir sehen warum. Töte das! Oh mein Gott. Und so, was ich gerade gesehen habe, es war noch nicht mein Erkenntnismodus, also boah, das andere ist ja echt stark. Äh ja, kann sich heilen, wie. Wenn Max. Dum dum dum dum du. Bäum, bäum. Bäum. Oh nice, nass kniet. Ich kenne einen, der mag das nicht sehr. Falls das video sehen sollte Hi. Fühle dich gegrüßt. Hello. Du du du du du du du du du gewusst euch auch so, so fühlen, ist mir egal. Äh, was ja ja macht das Was? Ja, macht das, macht das gut mach das, mach das ja Bam, erholung geht mir egal Ja, nice, halt du ist Synthese aber dauert also Synthese ist eigentlich besser, würde ich sagen Absol Ich habe schon Absol, aber I don't know Ja, okay, Pika kann sich heilen Wäre vielleicht besser Ich habe nämlich immer noch keine neuen Beliebersamen Wäre schön, würde die Illusionsfülle mal wieder auftauchen bei mir Und warum muss jetzt wieder Sandsturm sein? Was? Schleimfalle? Moment, was? I don't know, was passiert ist? Was war das denn jetzt hier? Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. ist was mit den Äpfeln passiert? Nö. Okay, keine Ahnung, was da los war. Ähm, zack, zuweisen. Weiter ja, geht's. Ja, komm. Ach, bei ihm. Bei ihm ist das Ende. Ich glaube, da war links, oder? Und vielleicht den Sandern, das er erstmal sterben muss. wie es ab soll. Ich meine, könnten ihn retten, wenn wir Bock haben. Also warte. Moment, das ist hier Dings. Partner. Ah. Dum, bam, Bam, Bam, Bam. So, wir werden diesen Dungeon, egal wie lange er wird, in dieser Folge durchmachen. Wir wollen ihn nicht verlassen, den Dungeon. Wir wollen weitermachen. Das wollen wir. Wir wollen Mau-Am, was? <lacht> Darf ich bitte etwas tun? Hör bitte auf zu verfehlen. Ja, jetzt noch Synthese ein. Ja, wegen dem Sandsturm kriege ich ja halt nicht so viel durch die Synthese. Aber immerhin etwas. Da die da, da, da, da, da, da, da ich vermute mal unten links, I guess. I don't know. Ich vermute einfach mal, dass wir nach unten links müssen. Deshalb renne ich ganz schnell nach unten links. Zack. Und ja. Hier ja, war richtig. Nice. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen. Ja, ich möchte weiter. <lacht> du du. Hm. Der doch was. Oder? Ich hab schon eins, glaube ich. Ja, ich weiß es halt gerade nicht. Ich sehe halt keinen Pokéball-Punkt äh, oben an seinen Namen. Damit ich sehen kann, ob ich ihn schon habe oder nicht. <lacht> wäre schon nützlich. Ich weiß zwar nicht, wie sie das hier machen würden, aber trotzdem wäre es irgendwie nützlich. Oh Gott, Naskneed ist gestorben. Tut mir leid, ich muss mal mit dem äh, behalten. Sei, ist seine Schuld. Ich werde ihn ja eh irgendwann wiederholen. Was nicht Eisen. Ich ja gleich mal trinken. Gleich mal futtern. Was mal Wo ist das? Da. Verteidigung. Wer möchte denn die Verteidigung erhöht bekommen? Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Oh Gott, zwei Nasenkneter. Nasenmagneter. Bam, eins down. Das andere kommt zugleich. Aua, was soll denn das? weiß ah, war ich nicht angreifen. Na egal. Alles so ruhig in diesem Ort. Alles so entspannt. Es ist nur die Wüste hier. Und sonst nichts. Nur diese Wüste. Was haben wir bekommen? Oh, Den Mini-Belebersamen. Das ist aber sehr, sehr toll. toll. Willkommen zu meinem ASMR-Video. Hier in dieser Wüstenregion werden wir ein wenig über unser wunderschönes ASMR-Leben reden. Denn wie ihr wisst, das sind ASMRs gut gesehen auf YouTube. Aber nein, keine Sorge, ich werde keine ASMR-Videos machen. <lacht> Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. <lacht> nee, nee, alles gut. Bam, bam, bam, bam, bam. Oh Gott. Als ob da einfach also eine Sprengfalle war. Ja gut, ne? Man kann das ja mal machen. Zack und. Okay. Ja, komm, gehen wir weiter. Ja, weiter. E7. Oh Gott, da waren, oh Gott, da waren neben mir, habe ich gar nicht gemerkt. Moment, ich habe keine AP mehr. I do not have any AP anymore. Warte, Moment. Ich gebe mir einen Top Elixier. Allgemein meine Attacken haben keine AP mehr, deshalb zack. Du. So. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Folge ist schon zehn Minuten. Ähm, ich esse mal einen. Oh, ich habe keine Äpfel mehr. Ach Gott, ich hasse es. Ich hasse es, keine Äpfel mehr zu haben. Hier geht es auch nicht lang. Wo ist denn das Ziel? I want to continue my journey, please. Wo ist es Wo ist das Treppchen? Das kleine Treppchen. Zack, zack, zack, da kommen wir weiter zur region Schon seltsam, dass eine Wüste eine Treppe hat. Eine ganz normale Treppe einfach so. Schlafsamen. Ja, okay, warum nicht? Zack, und jetzt ganz schnell. Nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht. E8. Ja. baum. baum. Ja, jetzt müssen wir aber kämpfen. Da gibt es keinen entkommen. Crit! Nice! Der Crit, hat Der Crit hat's gepackt. Du, du, du, Da-da-da. Schleimkost brauchen wir nicht, aber nehme ich mal mit. Kann ich ihn dann wegschmeißen? I don't know. Ich meine, es ist gut für zwischendurch. Ich meine, es ist wie ein halber Apfel, glaube ich sogar. Sparbendana. Ich brauche diese Sparbendanas nicht. Ja, habe ich so viele von fühlt ich will die nicht hau ab wer bekommt a ah, Pika das hat eine Pose von Pika <lacht> Level 44 nice hau du down gut oh ja die beltra kann man immer gebrauchen ne? <lacht> am Ende Ach, oh, ich kriege sogar Level Up. Level 47. Das passt sehr gut. Also man kriegt erstmal den Encounter und dann den Level Up. Okay, das ist gut. Zu wissen. Die Sprengfalle hat mir gerade nicht gefallen, möchte ich mal nebenbei bemerken. Anmerken. Whatever. Synthese. Und es ist sonnig, deshalb kriege ich jetzt maximal. Das finde ich super. Kill doch einfach das Karpils. Hast du eine oder so? Was? Ja, habe ich, aber ich gebe dir keine. Wenn ja, du down gehst, gehst du so down. Ich gebe dir nichts zum Heilen. Oh Gott, Pika, pass auf. Bitte pass auf, Pika. Lass mich nach vorne, lass mich nach vorne. Mein Gott. Damn. Weiter geht's. E10, die Hälfte haben wir. Die Hälfte Folge ist schon vorbei, das hat passt. und oh, oh, ja, okay, nicht die Hälfte Folge, aber ungefähr die Hälfte. Noch ein Leon Ja, wie gesagt, ich heile euch nicht. Wenn ihr tot seid, seid ihr tot, ne? Ich heile euch nicht, aber ihr könnt gerne mitmachen. Ich pass mich auf euch auf. Gut gemacht, Pika. Oh Gott, aua. Weh, Mann! Ey, was soll das denn? Nidoqueen Nido Queen. Geil Mann, hat doch keine Fähigkeit, aber Nido Queen ist stark. Ich hab gerne. Wir werden mal ganz kurz äh beep. an bipp. Dann geht's weiter. Oh, hi Knack hier und ich habe ich heute noch gar nicht gesehen. Wie geht's dir so? Ciao. No, nein! Pika! Wollen wir ihn beleben? Ja, ich würde sagen, wir beleben ihn. Ich hätte den beleber sammeln benutzen sollen. Dann habe ich nämlich doch so einen ekelhaften Samen, den ich sofort wegschmeißen kann. Weil gerade sind keine Gegner nearby, Kann ich ihn sofort wegschmeißen. <lacht> Egal, passt. E11. Warum hat eine Wüste überhaupt Treppen? Und warum muss... Capoeira seit neuestem so rumtanzen. Hat früher nie rumgetanzt. Vorher war der immer auf dem Kopf, auf seinem, da wurde immer rumtanzt, da auf seinem Spitzenkopf Kopf war immer am Tanzen, so am Drehen, wie so ein Beyblade. Ja. Und dann irgendwann haben die einfach diese Tanzanimation Tanzanimationen gegeben. Why, why, why? Ich verstehe es nicht. Warum muss man das machen? Niemand hat danach gefragt. Glaube ich. <lacht> I guess. Routenschlag. Was soll das hier werden? Schausen. Bam, bam, bam, bam, bam. Oh Gott. Greif's an. Bam, bam, bam. Es ist down. Nice. Er hat Kräfte. Ach, dann ist noch ein Pokémon. Ja, ah, es ist down. Okay. 11, 11, 11, 11, 11, 12, 15, 11, 12, voll auf die zwölf 12, 12, 12 oder auch nicht was okay aber ah, schon mich einfach random leute aber ich glaube das hat der mittlerweile selber rausgefunden wenn nicht dann wisst es jetzt Dun -dun -dun. hungerfalle oh Gott ich bin am Hungern oh Gott nur no no, no. sagt ist nicht gut ich habe auch gar keine Äpfel ich habe gar keine Äpfel einfach Wow. Ich esse den perfekten Apfel einfach. Komm. Jetzt mal einfach. Dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, dass du Hunger bekommst in diesem Dungeon. Wandelzweig. Okay, wir haben ganz viele Zweig. Zweige meine ich. Sorry. Die können wir gut gebrauchen für die böse Und die Erkenntnisse haben, ich habe übrigens drei insgesamt. Oder vier, ich weiß gar nicht. Ich habe alle weggetan. In Skagama-Lager, außer eins. Eins habe ich noch im Inventar, falls ich halt brauche. Wenn ihr eh bald äh, Ab nächster Folge Bosskämpfe wieder machen Das wird dann spannend für die Leute die, die sich auf Bosskämpfe freuen Ich habe tatsächlich erwartet dass man bei diesem Spiel Alle Pokémon Shiny bekommen kann Das war cool gewesen aber haben sie leider nicht gemacht. Warum eigentlich? Ach ja, es gibt übrigens ein soweit ich weiß, gibt es ein Gen 6 Pokémon in dem Spiel. Das ist Felinara. Weil es sollte alle Evoli-Evolution geben. Und deshalb haben die Felinara reingepackt ins Spiel. Auch wenn es ein Gen 6 Pokémon ist und es keine Gen 5 oder sonst irgendwelche Pokémon gibt es gibt nur die Hälfte von Gen 4 und gar keine Gen 5 Pokémon, aber ein Gen 6 Pokémon, Leute und das ist Filinara und das nur damit sich Evoli auch zu Filinara entwickeln kann ich hoffe man kann irgendwann mal Evoli rekrutieren weil dann kann ich nämlich ich weiß nämlich nicht wie das mit den äh, Schattern ist welche man rekrutieren kann welche nicht bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam ah hier ist die Treppe ich wollte gerade sagen wo ist die Treppe da ist sie. nice und wenn die Folge noch keine 30 Minuten ist, am Ende, dann werde ich einfach mal wenig im, im Markt rumgucken, ob ich irgendwas kaufe, ob ich vielleicht irgendwelche Basen kaufe, äh, Cams meine ich. Äh, oder was. Du, du, müsst ihr natürlich nicht schauen, ich weiß, dass es nicht jeden interessiert. Ich meine können aber wegschalten dann an dem Punkt. Du, du, dum, dum, dum. Was haben wir hier? Ich alle verkaufen gegen gleich <lacht> Neu. Oh mein Gott okay, das, nein, oh mein Gott Alter, wie es laggt <lacht> Äh Nicht verwenden Ja, Kehles, Alter Da gehen wir nicht lang. Nein. Nein. Nein. Da gehen wir nicht lang. Ich habe keinen Bock gegen Mogelbaum zu kämpfen. Als Superboss. Habe ich keine Lust zu. Ganz ehrlich. Ich sehe diesen Superboss um die Ecke. Zum Glück war es Mogelbaum. Weil Mogelbaum bewegt sich nicht viel. Überhaupt gar nicht in diesem Spiel sogar. E16. Oh, Kill ist einfach. Bär. Ich hoffe, ich kann euch auch. Ähm oh. Harmonie. Harmonie war doch eine gute Fähigkeit, oder? Habe ich sie nicht selber? Egal, wie auch immer. Pardon, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, egal. wahrscheinlich oh, nichts so Wichtiges. Bum, bum, bum, bum, bum. Hey, gib mir die Nadel. Nadel, Nadel. Eisennadel. Eins. Nur eins? Warum nur eins? Naja, immerhin. Mehr eins ist mehr als keins. So, Popanzer, bitte nicht sterben. Denn die anderen kämpfen gerade nicht mit. Zack, geht down. Da geht er. Da da daun. Dazu trinken wir mal. Ich oder. Oh Gott. Nee, nicht ich. Ich bräuchte, wenn, dann ein Elixier. Und das nehme ich mir jetzt auch. Weil ich weiß ja nicht, was noch um die Ecke kommt. Am Ende ist da um die Ecke noch. Äh, ähm. Eine Monsterfalle. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Einfach durch die Wand, ist mir egal, ich will nur zur Treppe. Komm, kill das Goggler. Nice. e 17. Bam. Ein Dodo. Hey, danke, Bräunig. Da sind zwar Goggles, aber komm, ich will einfach nur raus hier. Tatsächlich kommen wir in dieser Folge ganz schnell durch. Von dieser rüsten Region. Diesen zauneffekt von der Nadel <lacht> kill es doch geht doch. Meine Güte, Magneton, stell dich doch nicht so an. Sorry, Dodo, ich will dich nicht retten. Röntgenbrille, X-Ray Goggles, nice Schleimkost, ja, why not? Ja, komm, esse mal. Oh Gott, nein. Nein, okay, weg. Nein, das lässt du schön sein, mein Freund. Ciao. Äh, ja, Heimat bitte, Pika. Nope. Sorry, Pika. Du wirst nicht geheilt. Wir sind hier kurz vom Ziel. Ich werde hier niemanden mehr be beleben. Das könnt ihr alle vergessen. Könnt ihr alle vergessen. Nice. Oh Gott, wir kriegen so viel Damage. Damage, wir kriegen viele Damage und oh, no, no. That is nette gut. da. da E18. Wen sehe ich denn da oben? Den will ich killen. Bam, crit. Da haben wir Zwirr Klopp gekillt. Ich verwechsle ihn immer mit Zwirr Fins. Zwirr Klopp. Zwirr Licht. Klopp, Das muss ich mir mal merken, ey. Hi. Und ich würde mal sagen, bye. Oh, er will ins Team. Yo. Gerne, mein Freund. Gerne. Gerne, gerne. Mm -mm -mm -mm. Uh, die Trap ist direkt hier. Das heißt, wir sind am Ziel, oder? Komm schon, Ziel. Nein, kein Ziel. Ach man. Ja, müssen wir noch eine Ebene machen. Ja, den, den kriegt er schon, den kriegt er schon. Und wenn du jetzt stirbst, Magneton, ich bin enttäuscht. Dann, okay. Dann ist gut. Ähm, können wir nicht trinken? Kein Bock. <lacht> Knackleon. <lacht> Boah, die fühlen sich alle richtig krass. <lacht> cool. Oh oh, er sieht mich. Nein, er hofft mich zu sehen. Nee, sehr ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also zumindest für eine längere, für einen längeren Kampf ist Seah sehr, sehr gut. Wir können dann später den Arsch retten. So. Die Folge ist zwar nicht lang, aber komm, wir wollen das hier beenden. Skorgler, ja. Why not? Achso, nö. Nö, dann nicht. Ah, ciao. Sorry, ne? Hi. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Komm, ich sag mal oben. Ich sag oben. Ja, richtig. <lacht> Bam. Get down. Und dann gehen wir weiter. Und was kriegen wir? Was? Goldfussil? Wird es geworfen, fliegt es in hohem Bogen auf seinen Gegner trifft es diesen erleidet er schaden trifft auch gegner in der wand sein goldener glanz verleiht ihm das luxuriöse etwas kann ich es verkaufen was ist das denn ist das neu das nehme ich mal mit das kenne ich gar nicht was ist das goldnadel ey ich guck mal gleich ob ich die verkaufen kann lol Tauschen gegen das Sparbänderner <lacht> Okay, sehr interessant. Und was kriegen wir aus der Box? Ein Regenbogengummi. Naja, immerhin etwas. Okay. So, dann werden wir uns noch in der mich umgucken und dann werden wir in der nächsten Folge und in der nächsten Folge auch noch wundertolle Orte begegnen. Erkunden. Das heißt, zwei Bürste, glaube ich sogar. Doch, doch, das sind zwei Börse, die wir dann in den nächsten beiden Folgen kämpfen werden. Nice. So. Komm, wir können alle mitmachen. Mir egal. Wie ihr Bock habt. Bei euch. Mensch, kann man das nicht vorspulen? Einfach ja, ja, ja, ja. Ich will das nicht sehen. So viele. Bow, bow. Oh. na gut es war auch einfach deshalb oh nice Brrr. wow es war noch nicht mal nidorino es war einfach nur ein ganz normales nidoran männlich auf level 8 äh, hat sich nicht gelohnt aber ich finde gut dass momentan gerade keinen neuen event starten das waren noch gerade wirklich viele. Und glaubt mir, es kommen noch viele. Es gibt noch wirklich viele. Aber die werden wahrscheinlich erst gestartet, sobald ich die anderen durch habe. Vielleicht kann man nur drei Events auf einmal haben. Hi, Philippa. Ich habe ja halt letztens ähm, so ein Zeitung bekommen mit zwei Intensivtickets, aber die hat mich nicht gejubst. Nur so zur Info. Weil wir jetzt gerade Philippa gesehen haben: Himmelsturm. <lacht> ein besonderes Geschenk. Äh, super. Wow. Umi gut. Super, wollte ich schon immer haben, das Item. Habe ich jetzt im Inventar? Ich hab's nicht im Inventar. Oh. Schmeiße diese Kacke weg. Dam, da da dam. Da da dam. Da da da dam. Da da dam. Da da da dam. Brauche ich noch einen Spabendana. Oh Gott. Wir brauchten sowas von Samen schmeißt den Kack weg, ey. Nö, mehr brauchst du nicht. und oh, man macht so Ey, das Futter von meinem Pack sein. Zurückgeben. Na gut. Echt geben, den so echt Futter zurück. Man packt so sich viel komisch du ehrlich und nett sein ich gebe dir Apfel, äh Belebersam, noch besser. Man packt sie jetzt gehen Du gut habe ich euch schon mal gezeigt das hier das kann öfter passieren Es gibt aber mehrere formen davon wie viele weiß ich nicht Aber ist ja nur das hier und noch ein anderes gesehen Nur du bitte bescheid wisst. hier gibt es nichts oder? Dann gibt es keine Overwatch Secrets? hier hätte ich irgendwas versteckt irgendwie so ein item ein Apfel oder so wäre ja lustig gewesen. Ohne auch eine Einladung kann ich kaufen. Mini Belebersamen. Das kaufen wir mal. 1200 für beides. Nice. Ist auch Ich kaufe mal bei die. Ich kauf mal bei die ein. Irgendwas Neues. Irgendwas aus den Camps. Ja. Ey, nur noch zwei Seiten von den Camps. Nice. Ähm... Was? Ah, nur Kure. Okay. Ähm, ja, kochen wir hier die Eisschollen... Das Eisschollen-Ufer. Warum nicht? Wah, wah, wah, wir sonst Tada! Tada! machen wir von noch irgendwas machen? Stimmt. Ich wollte nachgucken, wie viel die Kosten. Ich vermute mal, man kann nicht für ganz viel Geld verkaufen. I guess. Uh ja, kann man. Ich denke mal, ich verkaufe sie. Ich wüsste nicht, wofür ich sie sonst behalten sollte. Ich denke aber nicht, die machen mehr Schaden als Eisendinger. Selbst wenn ist egal, jetzt habe ich sie eh verkauft. Ist egal. Brauche ich nicht. So, so, den Schildpad. Was, den Schildparteich? Was ist das für ein Name? 3T. Schildpad-Teich. Okay, cool. Obwohl, wir könnten noch altes Labor kaufen. Das wäre cool. Egal, machen wir nächstes Mal. Wir machen erstmal den Schildparteich. Dum, dum, dum, dum, dum. Okay, Okay. Ich glaube, das war's für die Folge. Ja, habe ich gerade nicht im Kopf, was wir machen könnten. Mehr gibt's nicht. Von daher, wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen, Abo werden irgendwas, was das auf Abo reibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wieder Bosskämpfe bestreiten. Haut rein!